Wir haben ja ein sehr erfolgreiches Produkt abgebildet. Viele besitzen ja eins, die meisten werden es kennen. Das ist ein iPhone der Firma Apple. Jetzt habe ich behauptet, das ist ein sehr erfolgreiches Produkt. Wir wollen uns mal überlegen, wann kann ich denn von einem erfolgreichen Produkt sprechen? Wie kann ich das bewerten? Wie kann ich das festlegen? Da kann ich mir natürlich zuerst mal angucken, wie viele von diesen Smartphones werden denn verkauft, über die Zeit gesehen, also erstes Jahr, zweites Jahr, drittes Jahr hoch sind da die absatzzahlen ja, da kann ich schon mal beurteilen wie erfolgreich das ganze ist ähnlich kann ich das über den umsatz machen das heißt ich gucke mir an wie entwickeln sich denn die umsatzerlöse das wird in der regel ähnlich zu den stückzahlen sein ist doch nicht abhängig von der preisentwicklung aber auch da kann ich dann schon die beurteilung treffen eine andere herangehensweise wäre ist, den Marktanteil mal anzuschauen. Das heißt, sich anzuschauen, welche Kunden kaufen denn bei mir ein Smartphone und wie viele Kunden gehen zur Konkurrenz und zum anderen Smartphone-Hersteller und dann auch zu gucken, wie kann ich denn diesen Marktanteil halten, prozentual oder ihn auch erhöhen. Und dann kann ich auch eine Bewertung treffen, wie erfolgreich bin ich denn. Ganz entscheidend ist natürlich, wie viel Gewinn erziele ich durch den Verkauf meiner Smartphones und kann ich da vielleicht den Gewinn erhöhen, indem ich die Aufwendungen begrenze oder sogar verringere. Das alles sind Ziele, die ich mir setzen kann. Das heißt, ich kann mir ein Ziel setzen, ich möchte so und so viele Smartphones verkaufen, ich möchte diesen Marktanteil erreichen und ich möchte diesen Gewinn generieren. Das sind Ziele, die ich ganz genau festlegen und messen kann. Wir nennen das auch ökonomische bzw. wirtschaftliche Ziele, und zwar Marketingziele. Marketing sind verschiedene Instrumente, die ich benutzen kann, um diese Ziele zu erreichen. Da steckt das englische Wort Market drin, also Markt, dass ich eben auf dem Markt erfolgreich bin. Jetzt gibt es aber noch andere Dinge, die ich nicht ganz so genau messen und festlegen kann, zumindest nicht mit Zahlen. Zum Beispiel, welches Bild, welches Image hat mein Produkt oder auch mein Unternehmen in der Öffentlichkeit? Das heißt, wie hoch ist der Bekanntheitsgrad? Und wenn es bekannt ist, hat es dann eher ein positives oder ein negatives Image. Das kann ich mit Umfragen schon irgendwie festlegen und auch darstellen, ist aber nicht ganz einfach, dann Rückschlüsse daraus zu ziehen. Ich kann mir auch einzelne Kunden angucken und schauen, wie zufrieden sind denn diese Kunden mit dem Produkt. Oder auch zum Beispiel, wenn ein Kunde bei mir ein Smartphone gekauft hat, kauft er dann das nächste Mal wieder ein Smartphone bei mir oder wandert er zur Konkurrenz ab. Kundenzufriedenheit und Kundenbindung. Auch das kann ich ähm, natürlich durch Statistiken und so weiter äh, mir angucken. Aber das Ganze dann zu beurteilen, ist dann schon ein bisschen schwieriger. Eine wichtige Sache ist natürlich, wenn ich ein Produkt herstelle, wie gut ist die Qualität? Sind die Kunden mit der Qualität zufrieden? Da hat ja jeder andere Vorstellungen, andere Anforderungen. Es ist auch oft eine subjektive Meinung. Auch wenn ich das jetzt vielleicht über unabhängige Tests mache, von Plattformen, von Instituten, in Testzeitschriften. Auch da werden ja unterschiedliche Gewichtungen gesetzt, unterschiedliche Anforderungen. Also, das kann ich nicht so ganz genau fassen, das ist sehr subjektiv, spielt auch die Psychologie eine gewisse Rolle. Deswegen nennen wir diese Ziele psychologische Marketingziele, die also nicht so genau messen kann, erfassen kann, aber natürlich auch wichtig sind für die Beurteilung, ob ein Produkt erfolgreich ist.